eine plattform spiele ich spiele gerade auf pc und tastatur leute das ist richtig mega nice und ja. ja können wir gleich machen oder darf ich ein bisschen üben aber bitte nicht äh, abknallen ne bitte nicht äh, äh, schießen nicht schießen ohne Schießen. War das gerade eben. Was war das gerade eben, was ich abgeknallt ist, wie ich abgeknallt habe? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. nicht abknallen, das wäre sonst ehrenlos. Okay, ich übe mal ein bisschen Baum, oder? So, noch eben so. so. So, Leute. Auf jeden Fall spiele ich heute in einer anderen Plattform. Wer hat von euch ferngelenkt, Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Ja, ja, ja, ja. Kann das nicht mal reichen. Wo hast du die Ferngelenkte? Von Afrika? Diese Plattform ist mega heftig, Leute. Possi, wohin fliegst du? Komm mal den an, Mann. BAU! Ah! Oh mein Gott. Okay. Aber dann mal los. Aber dann wäre ewig los, wenn du mich abknallst. Hast du gehört? Ich komme. Was ein Edelwerfer. Oh, mein Gott. <laughs> Wir sind Ups, ups, tut mir leid, um, tut mir leid, das war mein Bruder, tut mir leid, das war mein Bruder. Ich schwöre, ich schwöre, ich habe gerade einen Bruder. Ich würde jetzt gerade hier am Sitzen. <lacht> <lacht> ja, wir sind Ja, okay. Hallo, was kann ich für Sie tun? Die nee, Michael Myers habe ich gerne gesehen. Aber wir müssen jetzt... Äh C'est yeah. <laughs> Und so, Mann. Ja, Mann. schlag in eine Box in seine scheiß verpickt ehrenlose Fresse. Ja, der hat er gerade Loot. Ja, Weil du ein mein, mein kleiner Bastard bist. Wo ist meine Fängelinke? Da ist meine Fängelinke, okay. Warst du das? Ich dachte, es war Nino. Okay. Okay, gut, komm. Entschuldigung. Kann jemand bitte kommen? Na, woher du Mann. man? Ah. <lacht> ah. Wer der Boss? Was? Ich habe eine ganze Waffe da hingelegt. Gut spielen, Wunder. Okay. wird Bastard. Wieso tutst du ein kleiner Bastard? Keiner ehrenloser Bastard, Mann! da <lacht> schwimmt keiner ehreloser. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen bei Google rein. Hier, Google, Mann net. Er will schreiben. <lacht> Nö no, ich hab schon verlassen. Thank <sniffs> <sniffs> Verlass, Salah, Verlass, weil mein Bruder äh, googelt gerade. Leute, tschüss!